Pet Recycling, eh, immer. Ja, sind also hier im Park. Da hat's kein Petbox oder da die wir so mal in Ja, bis man daheim ist. Leere Petflaschen sind kein Abfall. Man kann sie übrigens auch an fast jeder Tankstelle recyceln. Pet Recycling geht immer.